Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Und zwar etwas, was sicherlich jeder von euch gerne isst, nämlich chinesischen gebratenen Reis mit mariniertem Tofu mache ich noch dabei. Und wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Das ist also der fertige Reis, so schaut es dann aus. Wenn ihr das nachmachen möchtet, dann habt ihr direkt hier unten drunter sämtliche Zutaten und auch die Zubereitungsschritte. Könnt das also ganz, ganz einfach zu Hause dann nachmachen. Und wenn ihr sonst noch Fragen an mich habt oder Rückmeldungen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann werde ich mir das jetzt hier gleich lecker, lecker schmecken lassen und wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, tschüss!